Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Info Neuland TV. Am 21. Juli durfte Neuland einen dreifachen Kunstgenuss erleben. Die Künstlerin Anna Maria Fernandez aus Asunción, die Opernsängerin Emanuela Chebesca und der brasilianische Pianist Newton Schner Jr. brachten jeweils einige Darbietungen aus ihrem Repertoire. Anna Maria Fernandes stellte einige Ölgemälde aus, bevor Herr Schner mit einigen Eigenkompositionen das Konzept begann. Fortgesetzt wurde das Ganze von einigen Stücken der jungen Opernsängerin Emanuela Schebeska, die in Begleitung des Pianisten Wolfram Gehl auftrat. Auch wenn es ein intimes Ambiente mit relativ wenig Zuhörern war, so war es dennoch ein wahrer Genuss.